Neumann und Esser ist ein klassisches Familienunternehmen, schon gegründet 1830 in Aachen und hat heute ca. 1200 Mitarbeiter. Neumann und Esser macht Kompressoren für die industrielle Anwendung, insbesondere für die Bereiche Öl und Gas, Chemie, Lebensmittelindustrie und auch für erneuerbare Energien. Die wesentliche Herausforderung von Neumann und Esser war natürlich die fehlende Integration des plm altsystems in SAP und auch die fehlende Integration des hauseigenen Konfigurationstools in das PLM. Das hat dazu geführt, dass es keine zentrale Verwaltung aller technischen Dokumente zu einem Kundenauftrag gab und damit eben auch keine durchgängigen Prozesse von Auslegung Vertrieb bis hin zur Konstruktion und Fertigung. Als erstes wurde SAP als zentrale PLM-Lösung eingeführt mit SAP ECDR und auch mit einer Integration in das hauseigene Produktkonfigurationssystem. Basierend darauf konnte man dann die Erstellung der CAD-Daten komplett automatisieren, und zwar mit Auftragsbezug und basierend auf Templates. Die Verwaltung aller technischen Dokumente zum Kundenauftrag in SAP ist damit möglich, und zwar auch der Nicht-CAD-Dokumente, die sogar in der Summe mehr sind als die CAD-Dokumente. Schlussendlich wurde auch die Projektabwicklung unterstützt durch die Integration des SAP-Projektsystems. Der wesentliche Vorteil für Neumann und Esser ist natürlich die Durchgängigkeit in den Prozessen und damit verbunden auch konsistente Daten in SAP. Das Ganze findet statt ohne Systembrüche und sorgt damit für eine wesentlich gesteigerte Effizienz im gesamten Prozess. Die Produktkonfiguration und Auslegung kann jetzt stattfinden mit direktem Bezug zum Kundenauftrag in SAP. DSC hat zum einen die komplette Beratung in dem Projekt übernommen, angefangen von der Prozess- und Implementierungsberatung, basierend auf Standards und Best Practices, und auch als großen Teil die Migration des PLML-Systems Teamcenter nach SAP. Bestandteile der Beratung waren die Implementierung, Konfiguration, Customizing, Tests, Training, aber auch After-Go-Live-Support, sodass Neumann und SA inzwischen in der Lage ist, das System im Wesentlichen selbst zu betreuen. Die Produkte, die wir eingeführt haben, waren natürlich das SAP ecdr mit der elix integration und einige dsc add ons Damit denke ich, dass wir wieder einmal unserem Anspruch gerecht geworden sind, der Companion zu sein für Integrative PLM, Companion der langfristige Wegbegleiter unserer Kunden.